Wo finde ich denn eigentlich in Social Survey das Codebuch zu den Variablen, die ich erstellt habe? Das versteckt sich hier unten bei der Steuerung und dann findet man hier die Variablenübersicht. Und da hat man genau das, was man in einem Codebuch drin haben möchte. Man hat dort für alle Fragen stehen, wie die Frage selber kodiert ist. Hier zum Beispiel fr01 mit dem Fragetext Frage 1. Und dann habe ich dort auch noch stehen, wie die verschiedenen Antwortmöglichkeiten dann kodiert sind. Und zwar ist es in Social Server so, dass die Antwortoptionen einfach durchnummeriert werden. Wenn ich also drei Antwortoptionen bei einer Einfachauswahlfrage vorgegeben habe, dann findet man die einfach unter den Codes 1, 2, 3 wieder. Und wenn eine Frage nicht beantwortet wurde, dann wird das Ganze hier mit minus 9 kodiert. Das heißt also, wenn es keine Pflichtfrage war und die Befragten einfach weitergesprungen sind, dann ist es eine minus 9. Wenn man Ausweichoptionen definiert hat, wie zum Beispiel keine Angabe, dann sind die auch hier mit negativen Werten kodiert, minus 1, 2, 3. So, bei Einfachauswahlfragen ist es ganz simpel. Bei Matrixfragen... Wie zum Beispiel dieser Frage hier, muss man dran denken, dass die ganze Frage auf mehrere Teilfragen aufgeteilt wird. Das heißt, jede Aussage, jedes Item, was man in so einer Matrixfrage drin hat, die man ja zum Beispiel für Likert-Skalen verwendet, wird dann zu einer eigenen Variable. Wenn ich hier also fünf Items habe, dann sind das fünf Variablen später im Datensatz. Und innerhalb dieser fünf Variablen habe ich dann halt immer die Information, was wurde angekreuzt. Hier zum Beispiel hatte ich fünf Antwortoptionen. Dann gab es die Ausweichoption minus 1 für keine Angabe und minus 9 eben, wenn die Frage einfach übersprungen wurde. Übrigens, wenn eine Frage übersprungen wurde durch einen Filter, das heißt die Befragten diese Frage gar nicht gesehen haben, dafür gibt es keinen Code, sondern da wird die jeweilige Zelle in der Datenmatrix dann einfach freigelassen. Ja, und Wenn ich mir die Daten dann angucken möchte, kann ich hier unter der Variablenansicht dann auf die erhobenen Daten gehen und mir dann direkt anschauen, wie die Leute geantwortet haben, die schon drin sind. Hier haben wir einmal die Rücklaufstatistik und dann hier kann ich bei Daten ansehen, dann gucken, wie die einzelnen Leute geantwortet haben.